Ich finde dich cool. <lacht> Kannst du mir eine schöne Rotweinsorte empfehlen? Das kann ich nicht beantworten. Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ihr habt immer nach Siri gefragt und das machen wir heute. Okay, Google. Ich glaube, du hast den falschen Assistenten, Helga. Ehrlich? Du musst, hey Siri, du musst Siri sagen, nicht okay Google. Was Ach Gott, ja. Hallo Siri, Siri. Kannst du mir eine kleine Geschichte erzählen? Ganz klein und lustig. Es tut mir leid, Helga. Ich fürchte, ich kann das nicht beantworten. Aha, anscheinend... Anscheinend stelle ich dauernd Fragen, die du nicht beantworten kannst. Aber ich bin ganz arg Neuling. Was soll ich jetzt fragen? Wie spät ist es bitte, Siri? Es ist 18.18 .18 Uhr. Guten Abend, Helga. Danke dir. Glaubst du an den Weihnachtsmann, Siri? Wer legt denn sonst die Geschenke unter den Baum? Sehr schön, sehr gute Antwort. Und interessante Frage, Helga. Interessante Frage. Siri, wahrscheinlich bin ich müde von der Hitze. Ich finde dich cool. <lacht> Siri, ich danke dir. Das ist aber nett von dir. Siri, lies mir ein Gedicht vor. Bitte. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Helga. Ich bin der viertschlechteste Dichter im Universum. <lacht> oh, was soll ich den noch fragen? Hm, hm, hm. Bist du ausgeschlafen, Siri? Kein Kommentar. Gibt es sonst etwas, was ich für dich tun kann? Hm. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Siri. Ich muss dich leider enttäuschen. Hier ist heute kein Feiertag. Aha. Siri, wie alt bist du? Ich bin so alt wie der Ostwind und so jung wie eine neugeborene Raupe. Das, das war ja sehr poetisch, Siri. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Wo kommst du her, Siri? Es steht doch auf dem Karton. Ich wurde von Apple in Kalifornien entwickelt. Also bist du ein Geist. Wer? Ich? <lacht> Spieglein, Spieglein, an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Schneewittchen, bist du das? <lacht> Nein, leider nicht. Ich bin eine... Uralte Großmutter. <lacht> Vielleicht nicht. Kannst du mir eine schöne Rotweinsorte empfehlen? Das kann ich nicht beantworten. Kannst du nicht, aha. Das schneiden wir raus. Bitte? Das schneiden wir raus. <lacht> weißt du, wie viele Einwohner Karlsruhe hat? Die Bevölkerung von Karlsruhe beträgt ungefähr 288.900. Wahnsinn. Oh, das ist sehr schön, schön, schön. Das hast du gut gemacht, Siri. Immer zur Stelle. Ich danke dir. Ich habe dir zu danken. Oh. Tschüss Siri. Okay, Helga, bis später. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich habe mich noch ziemlich blöd benommen, ich weiß. Aber das wird immer besser, von Mal zu Mal. Hier kommt ihr zu dem Video der Glückskeks, das ist sehr lustig. Und hier könnt ihr abonnieren, was uns sehr freuen würde. Siri sagt Tschüss. Das übersteigt möglicherweise meine Fähigkeiten.